Ah, Servus! Schön, dass du da eingeschaltet hast. Freut mich, dass du mitkommst heute. Ich hau mich da in den Wald. Es hat ungefähr 5 Grad hier draußen. Und wir werden uns heute was Leckeres machen. Mal schauen, ob wir ein schönes Plätzchen finden. Also bleib dran. Das schaut dann etwas. Da werden wir sie einrichten heute. Ja, jo. das Lager ist einmal fertig. Feuerstelle werde ich jetzt auch dann machen, schon langsam. Da habe ich schon langsam angefangen, da kleine Steckerung hineinzugeben. Ja. Hier sieht das, so sieht das Lager aus, ja und so hier der Ausblick vom Lager. When have you gone to hide this time? Ja, dann werden wir mal Feuer machen. Da doch der Boden ein wenig feucht ist, ein bisschen rau. Wie riecht Dafür? Komm her, dann mach's. Da, komm, komm her. So ist fein. Schau, dann machen wir das. Schau, es ist nur zu zucker. Nein, nein, der ist zum Spülen. Auf das hinauf werden wir ein paar. Gips. Dann werde noch ein paar trockene Blätter dazu nehmen. Heute ist alles relativ voll. ich da noch was holen. Weil das ist das auch so gut Situation und was ich noch habe ich, ich verwende als Zunder Wappe mit Vaseline schön auseinanderziehen dass ich schön Funken fangen kann. Ich okay, mit den anderen dann da rein. Aber ich schaue, dass das nicht erdrückt, sondern wirklich schön nur daneben liegt. Ja. Ja. So und während mir, nein, während ich mir, ja so, <lacht> während ich mir da drinnen einen Kaffee mache, werde ich schon mal für das Kochen vorbereiten. Jetzt werde ich die Zwiebeln und den Knoblauch schälen. Das esse zula. Mein Kaffeewasser kocht auch schon langsam. So schildert ein Pfaulermann Zwiebel. Mit der äußersten Schicht nämlich. die wurscht. Ich habe genug Zwiebel mit. Und dann Fava Beans. Noch nie gegessen. Und meist dazu mit den Faschierten. Das werden wir alles in der Pfanne machen. Aber oh, zuerst schauen wir mal, wie es mir in den Kaffee geht. Ah, ja. Aber, ja, das ist nur so ein Liebes-Kaffee. Weißt du nicht wieso? Immer alle Bros Carlos sagen bei einem Kaffee, ich verstehe das überhaupt nicht. <lacht> Aber Bros Carlos! Machen wir das auf die Oldschool-Methode. Wir stellen es einfach ins Feuer. Los geht's. Mein Cooking Bag. Geh auf da. Das Öl. Jetzt werden wir das da anschwitzen. Oh, uh, da ist was daneben. Gott sei Dank natürlich nicht zu Hause. Daneben. Da muss man auch nicht so viel putzen. Die Glut wieder anheizen. Einer meiner Lieblingsgewürze reingehen, Tim. Mmm, Das putzelt lecker. Ohne Untergang genießen. Ja. Das ganze Wasser ist einmal raus aus den Verschieden. Jetzt traue ich da diese Fava Beans dazu. Und? Baby Und? Jetzt hoffen wir, dass wir das umregen können. Ja, schauen wir mal, das schaut auch ja recht gut aus. Das Essen da. Ich habe wieder mein Bergsteigerbrot mit. Schneiden mit einem Messer, ah. ja, ich bin gespannt, hm. einfach, aber gut, das Richtige für Outdoor. und jetzt Mahlzeit, bis später. gegessen habe, gechillt habe, mit der Maus habe ich geschmust, jetzt geht schon langsam die Sonne unter und ich werde zusammenpacken und nach Hause gehen. von meinem Wasserspender abgebaut mit dem werden wir das Feuer löschen. Gehen wir aus. Ja. Noch gemütlichen Kaffee dazu. Schön ist er. Carlos wird sagen, echt top, Freunde. Ja, zu dem Tab. Das ist das Miltek Tarp. So, wie von Walter kriegt? Danke Walter an dieser Stelle. Ja. Recht robust. Super Material. Und daraus machen wir? Der altbekannte Austrian Pushman. Peter. Hulland. Ja, Eile mit Weile. So. so watch Bitte ja, Oh, das ist... ja. Ja. Jetzt ganz wichtig, mit der Carlos auch, macht das auch immer, die werden alle Spülverwünschen. Also weiß, was soll ich machen? Lernen über das Feuerchen? Du musst eh nix mehr trinken, oder? Ja. Komm her, willst du eh mehr trinken, ja. Geh mal nach Hause, gell? Geh mal nach Hause! Geh mal nach Hause! Geh mal nach Hause! Ja. ja, das war der Stöckchen, mit dem ich die Feuerstelle gegraben habe. Ja. Nimm's, nimm's Stöckchen. Ja, da ja. ja. ja. ja. ja, bin ich heute nur mit dem Unterwegs. Aber ich bin da. Ja Hälte empfinde ich mit seinem Kreuz. Siehst hm? du, ist die Schwung! These people, they don't matter shit, yeah. just haben, wir kann nicht mehr so viel Geld haben. Ich kann haben. haben. Einigermaßen finster hier, finster. Ich bin gespannt, ob wir beim Nachhauseweg ein paar Tiere sehen, jetzt ist gerade die Zeit, wo sie anfangen rumzulaufen. Und so. Ich bin schon neugierig. Aber eines möchte ich euch noch zeigen, was ich am Herweg gesehen habe. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Der steht da gleich da vorne, ein super Baum. Also, Baum das muss hunderte von Jahren alt sein. Wunderschön zum Anschauen. Ja, äh, ich bin da jetzt an einem Stück, wo extrem viele Bäume abgeknickt sind. Wahnsinn. Ich, hoffe, ich komme da durch. Such einen mir durch einen Weg, doch, Das ist geil. Ah. Uah. Anstatt dass man einen Weg sucht, ist sie selber irgendwo untergegangen. Sieht <lacht> Die auch nicht mehr aus. Überall abgefetzt. So richtig fette, fette Bäume. Wow. Ja, es wird für dich bald draußen sein aus diesem Dschungel. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir nicht gefallen hat, pass ein Kommentar warum. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Kommentar warum. <lacht> Und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Also, bisschen viel Zeit.